Sehr schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu unserer Bundespressekonferenz der Piratenpartei Deutschland zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur WLAN-Störerhaftung. Das Urteil haben wir jetzt zurzeit noch nicht. Wir werden das gleich per Telefon durchgesagt bekommen. Der Anwalt sitzt direkt im Europäischen Gerichtshof, wird schnell rausgehen, uns anrufen, Harry wird das per Telefon entgegennehmen und uns auf die Bühne bringen. Wir werden uns dann bemühen, das in einer einfach verständlichen Sprache zu übersetzen, weil Anwälte haben ja oft Texte, die nur sie selber verstehen. Und das wäre halt gut, wenn alle das verstehen können. Ich möchte jetzt anfangen mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Und zu meiner linken Seite sitzt Tobias McVeven, der Kläger in diesem Fall. Und äh, Tobias, vielleicht kannst du dich ganz kurz mit ein, zwei vorstellen. Ja, wie schon gesagt wurde, Tobias McFenn ist mein Name. Ich bin seit äh, 2009 in der Piratenpartei aktiv, ähm, komme aus Gauting bei München und hatte eben äh, 2010 das kleine Problem, dass ich abgemahnt wurde wegen äh, einer Urheberrechtsverletzung, die über meinen Lehrern stattgefunden hat. Deswegen sitze ich jetzt hier. Dann möchte ich auf der linken Seite Nicole Britz, Landesvorsitzende von Bayern bitten, dass Sie vielleicht auch ein paar Worte dazu sagen. Mein Name ist Nicole Britz, ich bin seit 2013 Landesvorsitzende in Bayern und seit 2009 Piratin und der Landesverband Bayern hat mit seiner Untergliederung die Klage finanziert. Zu meiner rechten Seite begrüße ich dann Patrick Schiffer, den neuen Bundesvorsitzenden der Piratenpartei ist jetzt ganz kurz im Amt und Patrick, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Patrick Schiffer, 43 Jahre alt und aus Düsseldorf. Ich bin seit 2012 in der Piratenpartei und ähm, bin am letzten Augustwochenende äh, zum Vorsitzenden gewählt worden. Meine Vorgänger und auch ich unterstützen Herrn McFadden natürlich in dieser Klage. Auch weiterhin ähm, werden wir da äh, nicht locker lassen, äh, bis die Störerabtung gefallen ist. Dankeschön. Dann begrüße ich noch Bruno Kamp, den Spitzenkandidaten und Landesvorsitzenden der Piraten hier in Berlin. Bruno, vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen. Ja, gut, wie gesagt, Landesvorsitzender Bruno Kamm, seit zwei Jahren Landesvorsitzender, jetzt Spitzenkandidat. Diesen Wahlkampf für uns ist der Ausgang dieser Klagen so wesentlich wichtig, gerade in Berlin, wo wir dringend dieses freie WLAN brauchen, für diese Smart City Berlin, für all die Existenzgründer, die das dringend brauchen, aber auch für Open Data, Open Government, für die Verwaltungsreform, für Crowdsourcing. Der schlechte Netzausbau trifft uns auch immer wieder in den bezirken Es gibt ganz viele Aspekte, warum das wichtig ist und deswegen freue ich mich auch, hier heute sein zu dürfen. Und vor allem freue ich mich auch darüber, dass der Kläger so zäh war, wie es nur ein Pirat sein kann und das durchgehalten hat bis zur letzten Instanz. Mhm. Danke, Bruno. Ähm, Tobias, ich würde dich bitten, dass du vielleicht äh, mit ein paar kurzen Sätzen ähm, den äh, Zuschauern erklären kannst, wie es denn zu der Klage gekommen ist, wie sich das entwickelt hat, äh, damit man so ein bisschen die Zusammenhänge sehen kann, ähm, was da alles aufeinander gefolgt ist. Bitte schön. Ja, ähm, sowas geht. Immer und auch in meinem Fall mit einer Abmahnung los, die man irgendwann in seinem Briefkasten findet, wo dann mit einer irre kurzen Frist man antworten muss, indem man eine Unterlassungserklärung unterschreibt. Und das Ganze ist auch mit ziemlich hohen Kosten verbunden. Nun hatte ich das Glück, dass ich damals schon bei der Privatenpartei aktiv war, wusste, an welche Leute mich wenden kann und dann einfach Rücksprache gehalten habe, parteiintern. Und wir gesagt haben, ja, wir versuchen da was zu machen, wir versuchen da was zu erreichen. Es gibt dort einen Widerspruch eben zwischen ähm, dem Providerprivileg für große Provider und der Steuerhaftung für eben äh, Einzelpersonen ähm, oder auch kleinere Gewerbetreibende. Und da haben wir uns entschlossen, dann Gegenklage zu erheben. Und das hat sich jetzt so ein bisschen gezogen. Das dauert ja vor Gericht alles immer ein bisschen. Und äh, dann waren wir irgendwann beim Münchner Landgericht, das dann gesagt hat, ja, hm, da, da gibt es tatsächlich Widersprüche. Und zwar jetzt nicht nur äh, mit deutschem Recht, sondern auch mit Europarecht, mit der E-Commerce-Richtlinie, die eben auch äh, Access provider freistellt von solchen Haftungsansprüchen. Äh, eine Zwischenfrage, war die denn überrascht, dass das dann an den Europäischen Gerichtshof überwiesen worden ist direkt? Ja, das war ziemlich prickelnd. Wir hatten schon vor, das Ganze in Deutschland durch die Instanzen zu ziehen. Und dann gab es äh, in München äh, die Situation, dass eben das Verfahren ausgesetzt wurde. Und also nicht, weil ich habe eh keine Ahnung, wie die Anwälte dann schon spekuliert haben, was kann denn da jetzt überhaupt der Anlass sein? Es gibt nur wenige Möglichkeiten, dass sowas eintreten kann, unter anderem eben, dass ähm, Fragen an den EuGH gestellt werden oder an andere Gerichte. Von daher waren wir ein paar Wochen ziemlich aufgeregt, bis wir wussten, was los ist. Und dann hieß es also, ja, wir sind jetzt vom EuGH. Ähm, und das war dann schon... Ähm, allein das war schon ein Erfolg, weil, das, ähm, weil die Münchner Richter eben auch gesehen haben, dass es da tatsächlich ähm, Konflikte gibt, zwischen unterschiedlichen ähm, Gesetzen und Vorschriften und eben dann sogar direkt an den EuGH geworden sind. Ähm, Nicole, wie sind denn die Piraten Bayern dazu gekommen, jetzt äh, die Klage zu unterstützen? Ja. Ähm, wenn man als, also wir sind in Bayern nur in einigen äh, Kreis- und Gemeinderäten und Stadträten vertreten und wir müssen außerparlamentarisch politisch arbeiten und da bietet so eine Klage immer eine gute Gelegenheit, das zu tun. In dem äh, Fall hatten wir nicht nur die Gelegenheit, sondern auch die geeignete Person, die ge gewillt war, das durchzuziehen. Äh, die Piratenpartei Bayern hat dann zusammen mit dem Bezirksverband Oberbayern, also äh, Gliederung der Piratenpartei, ähm, insgesamt äh, 16.000 Euro bereitgestellt, dazu kommen nochmal 4.000 Euro vom Bund. Also wir haben ein Budget von äh, grob 20.000 Euro, um diese Klage bis zum Ende durchzuziehen. Ähm, ja, das primäre Ziel ist natürlich die Abschaffung der Störerhaftung und natürlich möchten wir dann auch gegen gewinnen. Also wir in dem Fall Tobias. Patrick, die Bundespartei hat sich ja auch immer dafür ausgesprochen, dass dieser Prozess begleitet wird. Was kannst du uns dazu sagen, wie wird das aussehen, was wird vom Bund dann noch kommen? Naja, wir begleiten die Klage ja jetzt schon eine ganze Weile mit der Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesverband. Und ähm, je nachdem wie das Urteil heute ausgeht und da noch Fragen offen sind, beziehungsweise die ähm, die Haftungsfreistellung dort äh, noch Lücken offen lässt für Abmahnkanzleien, ähm, werden wir natürlich in äh, weitere Instanz gehen. Also wir werden versuchen, das weiter politisch auch zu fordern ähm, und werden auch immer wieder die äh, große Koalition ähm, darauf hinweisen, dass wir da äh, nicht locker lassen. Ähm Bruno, ich fand das eben sehr interessant, was du gesagt hast über ähm, die Netze in Berlin. Und äh, deswegen, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen, ähm, ja, vorbei ist. ja äh, schauen wir uns den Verwaltungsbereich in Berlin an, schauen wir uns an, wie seit Jahren versucht wird, hier eine Verwaltung mit einer geschlossenen Infrastruktur-Software zu realisieren. Wir wissen bis heute noch nicht hundertprozentig sicher, ob die Wahl dann letztendlich äh, auch anerkannt wird hinterher, ob sie reibungsfrei funktionieren wird in Berlin, weil die Software einfach unter Umständen auch zu viele Mängel offen hält. Das betrifft diesen ganzen Bereich von Openness. Unsere Idee war hier, so wie in anderen Ländern, viel stärker mit freier Software zu arbeiten. Schauen wir uns an in Ländern wie Finnland, Estland, wo freie Software, freies WLAN, das gehört alles letztendlich zusammen, funktioniert. Dort ist es möglich, auf Verwaltungsebene das den Bürgern zu bieten, was sie heute von einer, von einer modernen digitalen Infrastruktur verlangen, sei es, dass ich mich im Bürgeramt online äh, aus Religionsgemeinschaften austragen will, mich scheiden lassen möchte, mein Geschlecht ändern möchte, was auch immer, das ist in diesen Ländern möglich, bei uns natürlich nicht in der Form. Was ich aber noch sagen möchte, generell zu der Art und Weise, wie wir Piraten arbeiten, das ist ja nicht die einzige Klage, ähm, wo die Piraten außerparlamentarisch versuchen, die Dinge umzusetzen, die für uns wichtig sind im Urheberrecht. Urheberrecht war für uns immer einer der zentralen Punkte. Wir haben begriffen, dass dieser digitale Wandel alle gesellschaftlichen Bereiche verändert. Sie müssen neu gedacht werden und dieses Urheberrecht, was wir momentan haben, ist ein Recht, das dazu geführt hat, dass der normale User genauso behandelt wird, als wäre ein klassischer Verleger oder Verwerter, der sich seinen Rechten gegenüber dem Urhebern zu viel rausgenommen hat. Und genau da ist die Kucks der ganzen Geschichte. Und wir Piraten haben dann eben relativ früh außerparlamentarisch angefangen auch zu klagen. Es gibt auch noch einen anderen Bereich, wo wir klagen. Ähnlich wie bei der Klage gegen die VG Wort klagen wir auch gegen die GEMA. Ähm, damit die Verleger endlich aus der GEMA verschwinden und diese Verwertungsgesellschaft nur den Urhebern alleine ähm, zur Verfügung steht. Da geht es um zwei Milliarden Euro, die die Urheber zurückbekommen würden. Ähm, und das sind eben diese Dinge, wo wir eben auch zeigen können, dass wir mit dem, was wir politisch vorhaben, Durchaus auch Lösungen anbieten, die wir sogar versuchen, schon außerparlamentarisch dann eben über Gerichte auch einzuklagen. Ist auch ein Zeichen für den Reformschau unserer Gesellschaft, wenn äh, die Regierung äh, in Berlin dann eine Störerhaftung abschaffen möchte und sich damit schmückt und wir feststellen, dass es letztendlich nur eine halbe Wahrheit ist, denn Daten sind immer noch möglich, bis letztendlich zur strafrechtlichen Konsequenz und genau da werden wir Piraten aktiv. Dankeschön. Was, was ich in dieser ganzen Klage zur Störerhaftung eigentlich interessant finde, ist, dass, obwohl das eigentliche Urteil im Europäischen Gerichtshof ja jetzt zu dieser Sekunde noch nicht bekannt ist, hat äh, die Klage dazu geführt, dass der Generalanwalt eine Empfehlung gegeben hat und die Bundesregierung im einigen Gehorsam das Gesetz schon gleich geändert hat. Das heißt, sie haben, sagen wir mal so, so ein bisschen die Störbehaftung abgeschafft. Äh, es gibt noch ein paar Möglichkeiten, dass Leute äh, verklagt werden können, aber äh, im Großen und Ganzen haben sie proaktiv schon was gemacht. Also allein das ist natürlich schon Erfolg, das muss man auch sehen. Ähm ja, vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze sagen. Was, was erwartest du dir jetzt gleich von dem Urteil? Ja genau, wie du gesagt hast, wurde das TMG jetzt schon angepasst und das ist natürlich schon eine Sache, wo wir uns sehr freuen darüber. Es ist eben noch unklar, ob tatsächlich noch diese, diese kostenpflichtigen Abmahnungen stattfinden können oder nicht. Die Regierung sagt, ja, wir haben das in der Erläuterung des Gesetzestextes ja genau hingeschrieben, was wir wollen. Äh, andere Leute und Juristen sagen, ja, das steht leider nicht im Gesetzestext selber drin, von daher wird es weiterhin kostenpflichtige Abmahnungen geben. Ähm, das heißt, selbst im, im schlimmsten Fall, wenn jetzt halt der, der EuGH hinter den Anträgen des Generalanwalts zurückbleibt und wir mit dem aktuellen Telemediengesetz ähm, leben müssen, dann haben wir jetzt halt schon mal eine Verbesserung erreicht und müssen jetzt schauen, wie das wie das sich in der, in der, in der Rechtspraxis entwickelt und ähm, ob er noch weiter in Deutschland und auch ähm, auf politischem Weg hoffentlich oder auch äh, gerichtlich weiter dagegen, oder nicht dagegen vorgehen, sondern es weiter verbessern können. Ähm, Im besten Fall bestätigt äh, der EuGH den Generalanwalt oder geht vielleicht sogar in einigen, einigen Dingen noch darüber hinaus oder wird konkreter, sodass tatsächlich nochmal eine Wendigkeit besteht, dass das TMG angepasst wird. Darauf würde ich jetzt mal hoffen und ich hoffe, dass gleich das Telefon aus Luxemburg klingelt. Ja, erstens das und dass, dass, dass die Schalte nach Brüssel funktioniert und wir auch Julia Reda gleich befragen können. Ähm, ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir an dem Punkt ähm, vielleicht einfach schon mal ein paar Fragen von Ihnen zulassen. Und ähm, ich denke ja schon, das Telefon wird gleich klingeln und der Anwalt ist dran, ähm, dass wir das Urteil haben. Aber äh, vielleicht möchte ich einfach ein paar Fragen stellen. Bitte schön. Ich hätte eine Frage bekommen, was Sie gesagt haben zu der Großen Koalition, zum Geschäft der Großen Koalition. Weil sie sagen, es kann ja weiterhin noch Klagen geben, nachdem die Stunden auf pro vor drei Monaten abgeschafft wurde. Ich habe jetzt mal überall recherchiert, weil Unternehmen, die bereits das Provider-Privileg haben, viele von Hotspots, hier viele WLAN öffnen, das ist bisher noch gar nicht so. Also reden wir nicht über ein Problem, das schaffen sie nicht ein Problem, das sie in der ist gar nicht gut, weil das Provider-Privileg eben sehr wohl die Menschen schützt. Naja, Zuallererst zu ist es so nicht ganz richtig, denn Abmahnungen werden weiter versendet. Die Gesetzesnovelle lässt ja komplett aus. Das Haftungsfreistellung des § 8 Telemediengesetzes muss eben auch Ansprüche auf Unterlassungen erfassen. Und das ist nicht geklärt und dann letztendlich so vor Abmahnungen schützen. Und dann gibt es noch den zweiten Aspekt mit der strafrechtlichen Konsequenz, wenn eben Straftaten über das WLAN-Netz stattfinden und dann eben die Routeradresse festgestellt wird, dann wird eben die Hausdurchsuchung bei dem Inhaber dieses WLAN-Routers äh, gemacht. Und von der Seite her ist es eben noch nicht ganz so festgestellt. Fälle? Sind Fälle? Fälle der Abmahnung? Natürlich. Fälle der Abmahnung finden nach wie vor statt. Und deswegen hatte ja auch der Chaos Computer Club jetzt zuletzt so eine Seite aufgesetzt, äh, die jetzt, würde ich würd nicht sagen ganz so erfolgreich war, aber der Bedarf ist nach wie vor da, denn es wird nach wie vor abgenannt. Dann gibt es dann weitere Fragen. Vielleicht die eine oder andere Frage noch an Tobias McFinn. Das machen wir das einfach so, du erzählst einfach noch ein bisschen weiter von mir gleich. Wir überrücken das jetzt, ähm, bis irgendeiner sich zuschaltet oder wir das Urteil haben. Ja, bitteschön. Äh, was war denn der Ursprung? Um ja. um, das war, um, also es war, geht ja darum immer, es ist ja immer ein Teil davon wirklich was, was dann dem Rechteinhaber zugeht, ein Großteil davon sind Anwaltskosten und in der Summe war das irgendwas mit 800 bis 1000 Euro oder was in der Größenordnung, also ganz normaler Standardfall. Und es ging um Schlagermusik. Nee, es war nicht Schlagermusik, sondern äh, deutscher Pop. Also, das, was du. Ich weiß nicht, ob es schon oft genug genannt <lacht> wurde oder ob nennen darf. Ich, ich glaube, es ging um Wir sind Helden. Okay. Was vielleicht auch noch äh, erwähnt wird, ist, äh, gerade wenn es um diese ganzen urheberrechtlichen Aspekte geht, vielleicht hat der ein oder andere mitbekommen, dass ja auf europäischer Ebene unser absoluter Experte für Digitales, Herr Oettinger aus dem Schwabenlevel, ja wirklich Vorschläge von Herrn gemacht hat, die eben die Situation in Europa noch weiter verschlechtern werden. Sei es der Bereich, dass er ganz gerne einen Upload-Filter eingesetzt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Idee, die in totalitären Regimen existiert, dass der Inhalt, der hochgeladen wird, erstmal gescannt wird. Also es ist quasi eine komplette Untersuchung des Inhaltes, den Menschen hochladen, egal wer das tut. Man kann ja auch nicht ausschließen bestimmte Berufsgruppen. Also es ist dann wirklich das komplette Scannen, der Menschen, die Inhalte hochladen und dann zum Zweiten natürlich auch, dass er die überaus unerfolgreiches Leistungsschutzrecht von Presseverleger, was in Deutschland ja schon gezeigt hat äh, bei der VG Media, wie unerfolgreich das realisierbar ist und wenig es letztendlich bringt, der sogar europaweit realisieren möchte. Da wird uns diese große Diskrepanz klar, vor allem auch in Berlin, das wir ja auch immer irgendwie so als Zukunftslabor in, in all den IT-Technologien sehen, wie sehr die Diskrepanz ist zwischen dem, was Menschen wie Oettinger in ihrer Vorstellung eines Netzes, das eine Infrastruktur ist, die nur noch seinen gewerblichen Vorstellungen entspricht, die keinerlei Schutz der Privatsphäre mehr ermöglicht, die all die großartigen Ideen, die Open Source und die ganze Open Bewegung bedeuten kann, komplett ausschließt, und sich dort in erster Linie dem beugt, was große Verwerterkonzerne ganz gerne hätten, um ihre Rechte auch im Internet eins zu eins in der physischen Welt durchzusetzen, wie, wie, wie sehr es da nötig ist, dass wir Piraten immer wieder mit unseren Reformvorschlägen, äh, dann sei es außerparlamentarisch vor Gerichten, aber auch natürlich in den Parlamenten aktiv werden, wie es zum Beispiel auch Julia tut mit ihren Vorschlägen. Also wir haben, wir haben jetzt gerade was bekommen. Ich, ich nenne jetzt mal nicht die Nachrichten, die, die uns das geschickt hat. Ähm, ähm, da steht drin, dass ähm, die unserer, unserer Klage, also der Empfehlung des Generalanwalts nicht gefolgt sind. Ähm, das heißt, ähm, Zwangsregistrierung unter Aufgabe der Anonymität, äh, eventuelle Passwortsicherung. Ähm, und ähm, ein Problem hat derjenige, wenn künftig, äh, künftig nochmal vom selben Anschluss dieselbe Rechtsverletzung begangen wird. Das heißt, ähm, ja, die sind äh, der Empfehlung nicht gefolgt und äh, das Landgericht in München wird dann das nächste Wort haben. Das ist jetzt alles nur per SMS, ich sehe es jetzt gar nicht so, weil auch der Generalanwalt hat schon gefordert, dass es nach wie vor einen Anspruch auf Unterlassung geben muss und nichts anderes wäre das ja. Jetzt ist die Frage, wie dieser Unterlassung Unterlassungsanspruch umgesetzt werden muss und das verstehe ich jetzt halt hier in dieser SMS-Konstruktion so, dass dann eventuell auch eine Passwortsicherung vorgenommen werden muss und andere Sachen. Das müssen wir uns tatsächlich mal im Volltext uns anschauen, wie, wie, wie schlimm die Einschränkungen sein werden. Ja, da denke ich mal, kriegen wir entweder gleich noch irgendwelche Infos oder äh, spätestens, wenn der Anwalt das aufgearbeitet hat, äh, werden, werden das dann äh, das in unserer Pressemitteilung drinstehen. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass Sie nicht generell dem, äh, den Empfehlungen des Generalanwalts gefolgt sind, wie wir das erwartet hätten. Ähm, ja, Damit ist für uns nicht äh, das Ende aller Dinge erreicht, sondern wir gehen halt weiter den Weg äh, der Klage vor dem Landgericht in München. Mhm. Haben wir inzwischen... Brüssel? Nee, haben wir nicht. Ne? Das Was heißt denn, dass es nicht ähm, Der Generalanwalt hatte gesagt, dass, äh, dass im Prinzip äh, das frei, freigestellt werden soll, dass, dass, äh, dass die WLAN-Geschichte äh, in Deutschland steinzeitlich äh, im Prinzip behandelt wird, dass äh, es richtig wäre, dass alle mit offenen Netzen, äh, ohne in Regress genommen werden zu können, äh, ähm, im Internet unterwegs sein können, das war seine Empfehlung. Äh, die Bundesregierung hat ja einen Teil der Störerhaftung inzwischen abgeschafft, aber das trotzdem ja immer noch ähm, offen gehalten, dass man in Regress genommen werden kann. Harry, das kann ich nie lesen von dir. Ganz <lacht> auch nicht lesen, ja. Ja. Ja. Ähm, Der Anwalt, der für uns ähm, am Europäischen Gerichtshof ähm, diese Dinge übermittelt, ist Alexander Hofschmidt. Der äh, diesen ganzen Prozess mit äh, äh, in die Wege geleitet hat, mit äh, seiner Kollegin Dr. Fritz. Und äh, war die Frage jetzt damit soweit beantwortet? oder? Nee, eigentlich nicht. Vielleicht hat der Kalle das besser erklären. Weil, wenn es nicht versteht, heute nicht, unterlassen ist nach wie vor möglich, dass das auch schon die Grundsicherung so weit untergestellt eigentlich ein schlechtes Bild von der EuGH-Kurzsicherung? Nicht ganz. Weil was hier der Anwalt geschrieben hat, war auch der Aspekt, dass, die erste Abmahn, dass quasi die erste, der erste Verstoß nicht abgemahnt werden kann und auch keinerlei Konsequenzen daraus entstehen. Also ich würde sagen, so wie sich das liest, wir müssen die Begründungen natürlich abwarten. Die Begründungen eines Gerichts sind wesentlich, wie dann das Urteil auch letztendlich aufzufassen ist, für all die Fälle, die dann anhängig werden. Aber wesentlich ist, der erste Verstoß wird nicht abgemahnt. Das ist also Quasi so eine Art Leitlösung, so wie sich das für uns gerade ausschaut, dazwischen ab der zweiten wird abgemahnt. Und was als Möglichkeit vom Anwalt angesprochen wurde, dass also quasi eine, ähm, eine Autorisierungspflicht, also sprich eine Vorschaltseite, gefordert wird, ist in ungefähr so die abstruse Vorstellung, die eben auch Sigmar Gabriel gefordert hatte die aber äh, in jeglicher Form der Idee von einem freien WLAN-Netz widerspricht, denn wenn ich mich jedes Mal registrieren und anmelden muss, dann ist es kein klassisch freies WLAN. Genau, so wie du gerade schon gesagt hast, ähm, die Info aus Luxemburg ist, dass, oh, Fuß, dass für die erste Verletzung weder äh, Schadensersatzpflicht noch Abmahnkosten noch Gerichtskosten entstehen dürfen. Das ist ja schon mal positiv. Alles Weitere, man muss verstehen, das Ganze ist, äh, ist eine sehr, sehr umfassende ähm, Antwort, die das Gericht da gibt. Und das ist in drei SMS schwer zusammenzufassen. Äh, auch der Anwalt schreibt, äh, wir müssen erstmal die Begründung noch abwarten. Jetzt muss ich tatsächlich live vorlesen, weil es kommen neue Nachrichten rein. Äh, also gewerbliche WLAN-Anbieter haften in keinster Weise für Verletzungen durch Dritte, keinerlei Pflicht zur Zahlung. Aber, und jetzt warte ich auf die nächste Nachricht. <lacht> Das ist live, genau. Sie haben den live ticker <lacht> Wir lesen Ihnen mal wieder das Internet. Kannst <lacht> das bitte ausdrucken? Ja, besser als ausdrucken. Also. ist es noch schöner mit so einem Endlosdrucker, wo das rausgesprochen <lacht> wird. Nein, also so viel von meiner Seite, wenn du noch etwas füllen willst. Ja, okay, jetzt reicht mir das Mikro noch um. Gut, also wenn Zugangskontrollen tatsächlich gefordert werden, haben wir natürlich auch ein Datenschutzproblem. Ähm, gerade für die kleinen Anbieter, die sich dann entweder auf äh, irgendwelche größeren Netzwerke stürzen werden. Das heißt, ich meine, im Moment gibt es schon einen Freifunk, wo man sich dann quasi anonym bewegen kann. Aber viele verlangen dann natürlich doch die Daten. Wenn sie zum Beispiel in, in ein Hotel gehen oder in einem Café, dass sie dann sich registrieren müssen. Wir hatten in Bayern, äh, zur Zeit, also bevor es das totale Rauchverbot gab, die Situation, dass man sich in den ganzen Restaurants registriert musste, wenn man da noch sitzen wollte, wenn geraucht wurde. Was mit diesen Daten passiert ist, weiß auch kein Mensch. Und also da hat dann jeder Wirt angefangen, irgendwelche Daten von seinen Gästen zu erheben. Und ich habe Sorge, dass das in dem Fall dann auch so wird, dass jeder Cafébetreiber oder Restaurantbetreiber anfängt, dann Daten zu sammeln, wo ich als Gast keine Möglichkeit habe, den Verbleib zu kontrollieren. So, wir haben den nächsten Informationshafen. Okay, also nach einem ersten Verstoß kann aber dann ähm, derjenige, der ein offenes WLAN betreibt, zur Unterlassung verpflichtet werden. Dass diese Verletzung eben nicht nochmal passiert. Äh, der jeweilige Wähleranbieter hat die Wahl der technischen Mittel. Ähm, da bin ich da mal gespannt. Da hatte der Generalanwalt noch äh, auch Verhältnismäßigkeiten gefordert. Es stand auch im Raum, dass es viel zu aufwendig ist, für kleine WLAN-Betreiber da irgendwie große Dinge, Filter und andere Sachen einzusetzen. Ähm, da müssen wir in der Begründung einmal schauen, wie das Gericht sich das im Detail vorstellt. Und bei einem weiteren Verstoß, wenn der Schutz unzureichend war, kann es auch Ordnungsgelder geben. Das ist jetzt mal der aktuelle Informationsstand. Also alles ein bisschen durchwachsen. So richtig glücklich bin ich nicht. Ähm, wir werden aber jetzt halt erstmal die, die Begründung des Gerichts uns komplett anschauen müssen, um zu sehen, wie sich das wirklich auswirkt. Machen jemand? Oder weitere Fragen? Ähm, hier steht noch, äh, das mit dem Passwortschutz hast du schon erzählt, ne? Ja, ja. Der EuGH hat klargestellt, dass ein Mittel, ein Passwortschutz des WLAN wäre in Verbindung mit User-Registrierung. Also das sind so diese Sachen, die die früher auch schon immer alle gefordert haben, wo man dann sagen kann, das ist vielleicht mäßig sinnvoll, sowas zu machen. Mirko, wie sieht's aus? Also wir hatten hier gerade eine Verbindung mit jemand, der mir nicht bekannt ist, <lacht> ohne Ton, aber also das scheint schon jemand so zu sein aus dem Parlament, das ist aber nicht Julia. Und wir hatten das ja letztens mit Julias Account getestet, insofern. Keine ich würde Ahnung. gerne auch noch darauf hinweisen, warum ein offenes WLAN ohne Authentifizierung, jetzt unabhängig von den datenschutzrechtlichen Aspekten, so wesentlich wichtig ist für eine offene Gesellschaft. Wenn wir uns im Bereich. Das Crowdsourcing anschauen, das, den Bereich, wo wir versuchen im Sinne der, des Gemeinwesens mit Datensätzen, die uns freiwillig übermittelt werden, Dinge zu realisieren, die für unsere Gesellschaft wichtig sind. Sei es die Verkehrssteuerung, wie mit dem Projekt Flow, was es bereits gibt und viele andere Projekte dieser Art. Dort ist es wesentlich, dass wir ein freies WLAN überall verfügbar haben, das ohne Autorisierung funktioniert. Denn der Nutzer kann sich dann nicht ständig, während er in Bewegung ist, immer wieder neu autorisieren sondern er muss dieses freie WLAN zur Verfügung haben, dass ständig Datenfluss garantiert ist. Und genau diese Dinge, die im, im Crowdsourcing-Bereich so wichtig sind, sei es, wenn es darum geht, seiner Verwaltung mitzuteilen, wo funktioniert Technologie nicht, wo ist eine Lampe kaputt, repariert dies und das, oder aber Verkehrssteuerung, aber auch für das barrierefreie Berlin, die Idee, Menschen, die blind sind, die sich irgendwie anders über technische Hilfsmittel in dieser Stadt navigieren müssen, die sind darauf angewiesen, dass es eine Netzabdeckung gibt. Und im Falle der Idee von Partizipation, dass also jeder Mensch jederzeit die Möglichkeit hat, das Internet zu nutzen, und nicht nur über teure Flatrates, ist es wesentlich, dass Menschen für eine barrierefreie Stadt genau auf dieses freie WLAN ohne Autorisierung zugreifen können. Ähm, der Anwalt hat ganz kurz ähm, seine Meinung dazu auch mit in diesen Chat reingeschrieben. Er sagt, das ist nicht gut ähm, und dass wir auf die Begründung warten müssen. Ähm, ich würde jetzt gerne den äh, Tobias noch fragen, wie geht es denn dann mit der Klage jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte in deiner Ansicht? Gut, anhand ähm, der, dieser, dieses Urteils, dieser, dieser, dieser Antworten vom EuGH und auch anhand der, der umfangreichen Begründung, die dazu abgeliefert wird, ähm, wird dann das münchen in meinem Fall weiterentscheiden. Da sehe ich jetzt gar nicht so Spaß, aber mir war es der erste Verstoß. Ähm, aber für, für alle anderen ähm, kann ich, glaube ich, nur sagen, dass, dass der Kampf für, für freie Netze äh, wohl noch lange weitergehen wird. Auch nach dem heutigen Tag. Mirko, ja. wie sieht's aus? Keine Ahnung, wir haben irgendwie Probleme mit Ton und Bild. Also, wir haben ja unseren Anschluss getestet. Also, an uns liegt es nicht. Gut, also, wir haben eine Brüsseler bluescreen Screen, Black Screen, wie auch immer. Ähm, Gibt es noch weitere Fragen? Ja, bitte. Ja, wenn wir Zeit zu haben, Französisch-Schmidt, ich kandidiere ja auch in Berlin für die Piraten ähm, am Sonntag und bin selbst auch getroffen von einem, von einem etwas, äh, sag ich mal jetzt auch. Chronologisch äh, schwierigen und für mich auch sprachliche Situationen. Ich bin zum Beispiel einfach als, als Bürger äh, jemand, der seine, seine Türen auch aufmacht, wenn Leute Unterkunft suchen. Ich habe bei mir zahlreiche Leute jetzt auch Zug des Wahlkampfs übernachten lassen. Und natürlich ist äh, bei mir dann, ich habe den Schlüssel äh, verwendet, der noch auf dem Router steht. Ich habe auch kein Interesse daran, es da zu halten. Es ist passiert, dass am 21. Eben hier ist ein Upload, ein Einzelfall passiert ist, also sechs Tage bevor auch die Neuregelung der Bundesregierung in Kraft tritt, was ja am 27. der Fall ist, und habe hab eine Abmahnung mit hohen Schadensersatz von 1.000 Euro vom Weg bekommen, äh, natürlich der Unterlassungserklärung. Und äh, mich interessiert jetzt selber natürlich jetzt auch sehr, äh, inwieweit jetzt auch durch diese Überschneidungen jetzt stattfinden. Also ich verstehe es so, dass ich auch gar keinen Fall angesichts eines Erstverstoßes da irgendwie Haftbar ähm, bin, aber natürlich habe ich kein Interesse daran, zu in der Zukunft respektiver zu sagen, welche Menschen meinen Haus betreten würden. Gibt es ähm, noch weitere Fragen? Sonst würde ich sagen, beschließen wir, wir das gleich. Ich sehe. Ja, bitte. Ja, eine Nachfrage. Da habe ich das richtig verstanden, dass da ganz klar jetzt zwischen den werblichen Debatten auf dem unterschiedlich wird? Das habe ich eben nicht so verstanden. Also, ähm, mein Fall war ja, ja? gewerblich. Hallo, kann ich mich hören? Jetzt hören wir was, ja. Okay, erzählt uns noch ein Bild. Wir probieren. Wir, probieren, wir probieren das eben noch kurz. Du wolltest noch eine Antwort geben auf gewerblich oder nicht? Also in meinem Fall ähm, war es gewerblich, das heißt, die Fragen an den EuGH haben sich auch alle auf gewerbliche Nutzung oder Anbieten von WLAN äh, bezogen. Ähm, jetzt unterscheidet das deutsche Mediengesetz, aber gerade nicht zwischen äh, gewerblichem und privatem Betrieb. Von daher äh, ist es dann, von der Umsetzung in Deutschland her, wenn jetzt dann nicht nochmal explizit was äh, umgeschrieben wird, egal ob privat oh, oder ja, Also ich denke, das Urteil ist, äh, für die Neue Pläne von Kommissionspräsident Juncker jetzt auch ein großer Rückschlag. Also gestern noch hat der Kommissionspräsident uns versprochen, es wird bis 2020 in allen europäischen Städten und Dörfern freie Wähler geben. Und äh, wenn jetzt Rechteinhaber verlangen können, per einstweiliger Verfügung, dass ein Fachvorschuss äh, eingerichtet wird, dann wird das natürlich extrem schwierig. Also zum Beispiel hat ich dass die Flüchtete diese WLAN nutzen können sollen. Und es ist natürlich völlig illusorisch von Leuten, die zum Beispiel ähm, äh, ihre Identität überhaupt nicht nachweisen können, zu verlangen, dass sie sich in irgendeiner Form für ein geschlossenes System registrieren. Also ich glaube, dieses Ziel von Juncker ist eigentlich nur möglich mit Freifunk, mit wirklich offenen WLAN ohne Passwort. Und von diesem Hintergrund also nicht nur die Möglichkeit, dass äh, Leute zur Zahlung verpflichtet werden können bei wiederholten Aufforderungen bedenklich, sondern vor allen Dingen auch der Passwortschutz. Das wird jetzt äh, denke ich für die, äh, den WLAN-Ausbau in Europa große Schwierigkeiten bedeuten. Ja, vielen Dank äh, für deine Einschätzung. Ähm, hast du noch ein Schlusswort zu der Klage für uns? Dann äh, würden wir sonst gleich äh, die Pressekonferenz beenden. Entschuldigung, ich konnte es nicht verstehen. Vielleicht kannst du das Handy bitte die Hand nehmen. Ja, äh, so, ich mache mach das immer ganz klar. Ah. Ähm, Vielleicht hast du noch ein Schlusswort für uns ähm, zu der äh, Klage. Äh, wir würden danach dann gleich die Pressekonferenz beenden. Ich denke, es ist trotzdem äh, wichtig, dass Herr äh, Pan dieses geführt hat, weil letzten Endes hat er ja ähm, das Gefühl, dass in Deutschland das Gesetz geändert wurde. Was jetzt natürlich problematisch ist, ist, dass der EuGH die verbleibenden Lücken in dem deutschen Gesetz zur Störerhaftung nicht das Zusammenreisen beschlossen hat. Es besteht nach wie vor ein Rechtsrisiko, dass man ähm, im wiederholten Falle als auf einer WLAN zur Kasse gewesen werden kann. Und es wird sich jetzt zeigen, wie äh, die Pflichte damit umgehen dass grundsätzlich ein Fachvorschung verlangt werden kann. Ich denke, es ist aber trotzdem wichtig, dass wir in Deutschland weitergeführt haben. Nur wenn es auf europäischer Ebene ähm, freie Dichte, ohne Fachvorschung zur Norm werden soll, was wir denke ich brauchen, dann brauchen wir dafür jetzt eine sichere Rechtsgrundlage. Ja, vielen Dank Julia. Ähm, dann ähm, werde ich die Pressekonferenz jetzt hiermit beenden. Ähm, Sie können gleich... Ähm, ich hätte noch einen Nachsatz. Dem, ja. Ich habe jetzt die Textzusammenfassung äh, des äh, Urteils, die nach vier Seite, weil wir das Ganze jetzt auch schriftlich haben, was gerade in Großstuhl rüberkam. Das heißt, wir können uns okay. jetzt noch durchschauen. Es wird auf jeden Fall noch so eine Weile dauern, bis wir alles bearbeitet haben. Die ganze Begründung ist auch noch nicht online, aber den, den reinen Text der kurzen okay. begründung die habe ich jetzt mal. Das können wir dann gleich so machen. Der äh, Tobias McQuenton steht Ihnen zu Einzelfragen und zu Einzelinterviews weiterhin zur Verfügung. Äh, wir werden jetzt einfach die Pressekonferenz selber beenden und äh, möchten Sie dann bitten, äh, da vorne ist eine Ecke, wenn Sie äh, ihn fragen möchten, äh, er hat äh, die Begründung jetzt dabei, dann können wir das da durchsprechen. Äh, vielen Dank für Ihre Teilnahme und äh, ja, bis bald.